Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. In diesem Teil stelle ich einen Trendsektor vor, welcher hier in Deutschland vermutlich von wenigen Aktionären auf dem Schirm ist und es handelt sich um die Förderung von Uran. Wie bei zahlreichen Rohstoffen und seltenen Erden bildet sich der Preis hier natürlich aus Nachfrage und Angebot und ähnlich wie bei Goldaktien sind auch Uranaktien vergleichbar mit gehebelten Long-Positionen auf die Preisentwicklung von Uran, weshalb wir auch zunächst ähm, ja, auf die Frage nach dem Angebot und nach der Preisentwicklung von Uran blicken. Bei der Analyse von Uran-Aktien und der Preisentwicklung von Uran, äh, welche unmittelbar korreliert ist mit den Margen der Uran-Produzenten, spielen die Uranreserven eine gewichtige Rolle. Wie lange der Kernbrennstoff Uran noch reicht, darüber kann man die verschiedensten Zahlen lesen. Von unrealistischen Einschätzungen wie 25 Jahre vom politischen Atomkraftgegner und Grünpolitiker Tritin. Ähm, über 200 Jahre gemäß der Uranindustrie bis hin zu mehreren tausend Jahren, 20.000 Jahren, wenn man dann ähm, ja die Zahlen von Schnellbrüterforschern nimmt. Die unterschiedlichsten Reichweitenschätzungen basieren auf verschiedenen Annahmen und Exklusionen. Jürgen Trittin nahm zum Beispiel in seiner Einschätzung während seiner Zeit als Umweltminister lediglich die Vorkommen mit auf, welche mit einem Preis von ca. 40 US-Dollar zu Tage geholt werden und geht man von allen tatsächlich vermessenen Lagerstätten aus, bezieht dann noch die unmittelbaren Uranvorkommen in der Umgebung von Uranminen und die durch geologische Erfahrung mit hoher Wahrscheinlichkeit zusätzlich vorhandenen Vorkommen, so ergibt sich ein Gesamtvorkommen, welches die Nachfrage für die nächsten 200 Jahre deckt. Und bei Nutzung des schnellen Brüters erhöht sich die Gesamt, äh, Gesamtreichweite von 200 Jahren nochmals drastisch um den Faktor 100, also auf 20.000 Jahre. Und der Schnellbrüter ist ein neuartiger Reaktortyp, der auch das Abfalluran U238 in Spaltstoff umwandeln kann. Das heißt, man kann hier den Atommüll sozusagen recyceln. Mittlerweile ist die Planung von schnellen Reaktoren der zweiten Generation in vielen großen Industrieländern bereits im vollen Gange und in Deutschland wird sie wegen dem Ausstieg aus der Atomenergie leider nicht gefördert und ausgebaut. Ja, neben den Uranvorkommen im klassischen Minen lässt sich Uran auch aus sekundären Quellen beziehen, wie zum Beispiel als Beiprodukt bei der Phosphatgewinnung oder rein hypothetisch, ob es jetzt überhaupt so umsetzbar ist und dann auch wirtschaftlich umsetzbar. Höchst fraglich, aber hypothetisch auch aus Meerwasser. Und in der Vergangenheit wurde die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auch oftmals dadurch gedeckt, dass man im Zuge von Abrüstungsprozessen ja, von Atomwaffen dann dort Uran bezogen hat, ähm, dass man vorher schon mal abgebaut hatte, aber ja nicht für die Atomenergie, sondern für Atomwaffen verwendet hat. Ja, was lässt sich abschließend sagen? Uran wird uns Menschen als Energiequelle so schnell nicht ausgehen. Meiner persönlichen Einschätzung zufolge wird der Uranpreis über die nächsten Jahre sukzessive ansteigen, sodass es sich lohnt, auch Vorkommen zu nutzen, dessen Uranförderung dann weniger wirtschaftlich ist. Durch die Umrüstung auf Schnellbrüterreaktoren wird langfristig auch weniger Uran benötigt, beziehungsweise mit derselben Menge kann man halt mehr machen, weil man das recyceln kann, sodass vermutlich sehr teuer zu fördernde Uranvorkommen dann auch verschont bleiben, wenn man einfach sagt, wir haben hier unsere günstigen Vorkommen derzeit schon, wo wir unsere, unser Uran beziehen und wenn wir das recyceln, dann reicht uns das erstmal aus. In den nächsten 10 bis 20 Jahren wird sich der Uranpreis auf einem für die derzeitigen Unternehmen also attraktiven Niveau halten und durch den vermehrten Ausbau von Schnellbrüterreaktoren dann in den nächsten 50 bis 100 Jahren sukzessive verringern, ist meiner Ansicht. Bis dahin werden die derzeit günstig zu erreichenden Uranvorkommen aber ohnehin dann zu großen Teilen ausgeschöpft sein und die derzeitigen Uranaktien-Uranunternehmen ja werden bis dahin sich eine durchaus goldige Nase verdient haben hoffe ich zumindest und genau das ist ja das Thema deswegen schauen wir uns gleich noch mal ein paar weitere Statistiken an um hier ein bisschen die Preisentwicklung besser prognostizieren zu können wie in der Einführung bereits erwähnt, ist die Profitabilität von Uranaktien maßgeblich korreliert mit der Entwicklung des Uranpreises, genauso wie die Profitabilität von Goldaktien ja korreliert ist mit der Entwicklung des Goldpreises und dann in der Regel sogar gehebelt. Also betrachtet man den folgenden Langfristchart, so fällt auf, dass der Uranpreis weit entfernt ist von seinem Allzeithoch vor der Finanzkrise 2007-2008 bei über 125 US-Dollar, nachdem dann die Subprime-Kreditkrise auch auf die weltweite Industrie negativ auswirkte und womöglich der Bedarf an Strom und Energie dessen abnahm. Wichtig, das ist hier natürlich nur eine Annahme, rein spekulativ und wird sicherlich auch nicht der einzige Grund gewesen sein für den starken Fall des Uranpreises in... Folge der Weltwirtschaftskrise und der Rezession, die dann kam. Aber Anfang 2009, als sich auch langsam wieder die Aktienkurse stabilisierten, äh, ja, kam es dann zu einer Erholung bis über 70 US-Dollar bis zum Super-GAU von Fukushima. Nach dem Atomunfall dann von Fukushima fiel der Uranpreis von rund 70 US-Dollar je Pfund bis auf ein Tief von gerade mal 17 US-Dollar je Pfund im Jahr 2016. Ja, seit dem Tiefstand 2016 befindet sich der Uranpreis aber in einem langsamen, aber stetigen Aufwärtstrend, welcher jedoch durchaus mit einer hohen Volatilität verbunden ist. Ja. Infolge der Corona-Pandemie und dem Einbruch dann der globalen Lieferketten kam es zu einem Einbruch des Uranpreises auf ein ähnliches Niveau wie 2016, allerdings nur für eine ganz kurze Zeit. Ähnlich wie auch beim Aktienmarkt, hatte man ja dort eine v-förmige Erholung. Und äh, man kann es natürlich auch damit begründen, jetzt im Bezug zu Uran, dass die Weltwirtschaft ja kurze Zeit außer Gefecht gesetzt worden war, man war nicht vorbereitet, Lieferketten ja, haben nicht mehr funktioniert, waren gebrochen und irgendwann hat man dann die Maßnahmen ergriffen, äh, wusste wie man mit dem Virus besser umgeht und dann hat sich alles wieder normalisiert und ja, der Uranpreis hat davon profitiert, ist wieder gestiegen, liegt derzeit bei ca. 30 US-Dollar, was einem Wachstum auf 3-Jahressicht von 20,5% entspricht. Ja, der, Anspr äh, der Anstieg, insbesondere seit dem Corona-Einbruch, macht sich auch spürbar bei den Unternehmensergebnissen bemerkbar und dahingehend auch bei der Kursentwicklung der börsennotierten Uranaktien, von denen ich meine Top 5 Favoriten heute in diesem Video noch kurz vorstellen werde. Bei der Frage, ob man in Uranaktien investieren sollte, ist der Uranpreis entscheidend, wie sich dieser in Zukunft entwickeln wird. Kann ich natürlich nicht vorhersagen. Was ich an dieser Stelle aber schon machen kann, ist ein paar Indikatoren und Argumente aufzuführen, warum sich der Uranpreis meiner Meinung nach in den kommenden Jahren positiv entwickeln wird. Und dabei möchte ich primär auf das Verwendungsgebiet Kernspaltung zur Energiegewinnung schauen. Denn hier wird der Großteil des geförderten Urans abgesetzt. Der Uranpreis hängt also an der Nachfrage nach Uran und die Nachfrage von Uran hängt an der Atomenergie. Und diese ist global gesehen weiterhin im Wachstumstrend, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel. Und warum die Atomenergie gegenüber anderen Energieformen so vorteilhaft ist, sind wegen, neben der ja, Umweltfreundlichkeit im Sinne keiner direkten CO2-Emissionen und keiner äh, Energievolatilität, wie man sie bei den erneuerbaren Energien ähm, hat, insbesondere dann auch die hohe Energiedichte, welche auch wiederum sekundäre Umweltbelastungseffekte bei Transport und Förderung sowie Flächenverbrauch massiv reduziert. Und dazu haben wir hier mal eine ganz schöne Statistik oder Diagramm, auch wie immer man das bezeichnen möchte, ähm, betrachten wir nämlich den Aspekt der Energiedichte mal genauer und behalten, wie erwähnt, im Hinterkopf, dass bei der Kernspaltung zwar Atommüll anfällt, leider, aber auch da gibt es jetzt die neuen Reaktionen Reaktortypen, die das so ein bisschen reduzieren, dieses Problem. Dafür, dass aber Atommüll ein bisschen anfällt, gibt es halt kaum CO2-Emissionen und somit hat man auch keine direkten Verstärkungseffekte auf den Treibhauseffekt und den Klimawandel. Das ist ja das vorliegende Ziel, dass man den CO2-Ausstoß reduziert in den nächsten Jahren und dann möglichst schnell neutral wird und das ist halt eigentlich nur mit Atomkraft Machbar. Und wir nutzen jetzt mal als exemplarisches Beispiel fünf Atomkraftwerke aus der Schweiz, welche aus rund 625 Tonnen Natururan pro Jahr rund 25 Milliarden Kilowattstunden Strom, das ist fast die Hälfte des Schweizer Stromverbrauchs produzieren. Und wollte man diese Menge anders erzeugen, dann bräuchte man dazu äquivalent 9.100.000 Tonnen Steinkohle, geliefert in 180.000 Eisenbahnwagen, oder aber 4.250 Tonnen Erdgas, geliefert über Pipelines von tausenden von Kilometern an Länge, für dann den Einsatz in Kombikraftwerken mit 60% Wirkungsgrad. Oder wenn man jetzt mal in Richtung erneuerbare Energien geht, da hätte man natürlich sowieso das Problem der Volatilität von, ähm, zum Beispiel wenn man jetzt mal Solar nimmt, scheint nicht jeden Tag die Sonne und man hat vielleicht ein Gesamtvolumen, was ausreichen würde, um hier auf 25 Milliarden Kilowattstunden Strom zu kommen im Jahr. Allerdings nützt es einem auch nichts, wenn man an Zeiten, wo keine Energie benötigt wird, viel Energie hat und dann wiederum an äh, Zeiten, wo man viel Energie benötigt, aber wenig Energie zur Verfügung hat, wenn dort einfach diese Volatilität nicht denkend ist mit der, mit der Nachfrage nach dem Strom. Ja, also man bräuchte da aber trotzdem, wenn man jetzt sagt, es wäre gleichmäßig und nicht volatil, immer noch 220 Quadratkilometer äh, an Solarpanels und wenn man mal auf die Windkraft gehen würde, dann bräuchte man 5500 wirklich top topmoderne Windkraftanlagen mit je 2 Megawatt Leistung und 4,5 Millionen Kilowattstunden Jahresproduktion. Das bedeutet, dass sie auch eine optimale Lage haben müssten. Und wenn man jetzt mal sagt, die kann man ja nicht direkt alle unmittelbar nebeneinander stellen, sondern man hat einen seitlichen Abstand von 250 Meter zwischen zwei Anlagen, würde diese in einer 5, 5er Reihe von Windrädern anordnen, dann würde man auf eine Länge von Genf bis zum Bodensee kommen. Und dabei hätten halt die wenigsten dieser Anlagen noch eine windtechnisch optimale Lage. Da sieht man einfach mal diese Dimensionen, die man benötigt an Energie, die können mit Atomkraft sehr viel effizienter bewerkstelligt werden als ohne. Also, anhand dieser energiedichte Äquivalenz erkennt man schnell, warum der Klimawandel ohne Atomenergie gar nicht äh, zu stoppen ist. Nahezu alle Länder, bis auf Deutschland und Spanien betreiben munter weiter ihre Atomkraftwerke, bauen diese sogar aus. Und dazu kommen einige Länder, welche bis jetzt noch überhaupt keine Atomkraftwerke gehabt haben oder haben und sich jetzt aber durchaus mit dem Bau von Atomkraftwerken beschäftigen, schon welche im Bau haben ähm, oder ähm, weitere planen. Ja, wie sieht es mit der Nachfrage nach Uran aus? Der Uranpreis ist das Ergebnis aus Angebot und Nachfrage aus. Uran schauen wir also einmal kurz zunächst aufs Angebot und gehen dann unmittelbar zur Nachfrage über, im Jahr 2019 betrug die weltweite Uranförderung 53.656 Tonnen. Stand 2019 ist im Vergleich der letzten 5 Jahre die Förderung um über 10% gesunken und liegt nun wieder auf dem Niveau von 2010. Bei einem jährlichen Verbrauch von mehr als 60.000 Tonnen besteht also seit 1990 eine Lücke zwischen Förderung und Verbrauch. Und diese Lücke wurde aus früher angelegten zivilen und militärischen Lagerbeständen gedeckt, die aber strittweise abgebaut werden und wurden. Und da bereits ein großer Teil der militärischen Lagerbestände abgebaut worden ist und die derzeitige geopolitische Lage auch eher weniger eine weitere Atomwaffenabrüstung forciert und somit kann man dann dahingehend mit einer Fortsetzung des Preisanstiegs beim Uranpreis in den kommenden Jahren rechnen. Insbesondere, weil die Nachfrage nach Uran im Hinblick auf die Bedeutung der Atomenergie und der globalen Bauvorhaben von Atomkraftwerken zwangsweise steigen wird. Aktuell werden weltweit 56 neue Reaktoren gebaut. Allein dies zeigt, dass global gesehen die Atomkraft weiterhin die Energiequelle der Zukunft darstellt. Insbesondere, wie schon eben angedeutet, im Hinblick auf die Volatilität der erneuerbaren Energien wie Sonnenenergie oder Windenergie. Gemäß einer Schätzung der Internationalen Atomenergieorganisation wird der Uranverbrauch von 73.000 Tonnen im Jahr 2020 auf ca. 100%. 8.000 Tonnen bis zum Jahr 2030 ansteigen. Ja, das ist nach Adam Riese Pi mal Daumen, wenn man ganz großzügig rechnet, fast eine Verdopplung. Ne? Und ähm, natürlich ist diese Vorhersage auch mit vielen Fragezeichen behaftet, aber der Trend ist jedoch klar zu sehen. Man hat dort einen deutlichen Anstieg von der Nachfrage. Ja, auch wenn es mit Tschernobyl und Fukushima zwei dramatische Negativbeispiele für Atom. Atomkraftwerke gibt, weisen Atomkraftwerke gerade im Hinblick auf den Klimawandel zahlreiche Vorteile auf. Strombedarf, wird steigen. Dazu kommt dann noch die wachsende Bevölkerung und selbst wenn die abschwächt durch den wachsenden Wohlstand, dann führt der wachsende Wohlstand in den bevölkerungsreichen Wachstumsnationen China und Indien zwangsweise dazu, dass dort auch das Stromvorhaben steigen wird. Und wie gesagt, habe ich ja schon mal eingeblendet. Das lässt sich insbesondere an dieser globalen Weltkarte sehen, in denen die Bauvorhaben neuer Atomkraftwerke im Jahr 2070 farblich markiert einen guten Überblick bieten. Ja, kommen wir nun zu meinen Top 5 Uranaktien, die ich hier in Kürze präsentieren möchte. Für eine tiefgründigere Analyse und Vergleich der Aktien werde ich nochmal ein gesondertes Video machen. Ein Like und ein Abo würden mich an dieser Stelle sehr motivieren, das Video dann auch möglichst schnell umzusetzen. Ja, also... Anders als bei vielen anderen Investmentmöglichkeiten im Energiesektor ist die Anzahl der Firmen recht überschaubar und die schränkt die Anzahl der Investmentmöglichkeiten stark ein. Aber vorteilhaft eigentlich, denn es bietet darüber hinaus eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Burggraben und ja ein perfektes Marktumfeld würde ich sagen. Und deswegen starten wir jetzt direkt auch mit der ersten Aktie mit. Dem Namen Cameco. Cameco ist eine kanadische Minengesellschaft, welche in den USA, Kanada und Kasachstan Minen betreibt und im Jahr 1988 gegründet wurde. Die Abbaugebiete verfügen über ca. 15 bis 18 Prozent der weltweiten Uranvorkommen, welche zurzeit halt wirtschaftlich abbaubar sind und damit liegt man nur knapp hinter Kazatromprom, schwierig auszusprechen welche 20% der weltweiten Uranvorkommen, die wirtschaftlich abbaubar sind, besitzen. Die Firma ist neben der Uranförderung auch für weitere Dienstleistungen und Beratungstätigkeiten innerhalb der Kernenergie tätig und die drei verschiedenen Einnahmequellen machen die Firma zu einer der besten Optionen innerhalb der in diesem Video vorgestellten Uranaktien. Betrachtet man die letzten Jahre, so ist sowohl Umsatz als auch Gewinnentwicklung langfristig rückläufig. Mit dem Wiederanstieg des Uranpreises ist er allerdings mit einem Turnaround der Aktie zu rechnen, welche sich bereits im Chart niederschlägt. Kommen wir nun zu Katzatomprom, ähm, wie der Name schon gewissermaßen vermuten lässt, ein Unternehmen aus Kasachstan, welches über ein Abbaugebiet von 20% des weltweit derzeit wirtschaftlich förderbaren Uranvorkommens verfügt und somit der weltweit größte Uranlieferant ist. Ähnlich wie auch Cameco bietet das Unternehmen weitere Leistungen im Bereich der Kernenergie an, allerdings weniger im Bereich der Dienstleistung, sondern im Bereich von Spezialausrüstungen und Technologien für Atomkraftwerke und Kernenergie. Das Unternehmen erwartet ein Gewinnwachstum von 17%. In den letzten 5 Jahren betrug das Gewinnwachstum durchschnittlich 11%, was sich auch in der Kursperformance bemerkbar macht. Auf ein -Jahres sicht hat das Unternehmen einen Kursanstieg von famosen 90% zurückgelegt und es stand jetzt gemäß der Discounted Cashflow to Equity Analyse immer noch 20% unter dem fairen intrinsischen Wert. Ja, auch bei keinen großen Kurssteigerungen kann man sich als Aktionär über eine attraktive Rendite freuen in Form einer Dividende. Die Dividendenrendite liegt nämlich bei über 5%. Was einerseits schön ist für den Aktionär, andererseits aber auch der einzige große Kritikpunkt, den ich bei der Aktie habe. Denn statt die Gewinne zu reinvestieren, werden hier 93% an die Aktionäre ausgeschüttet. ausgeschüttet. Kommen wir jetzt zu Energy Fuels, das ist wieder mal ein kanadisches Unternehmen, kanadischer Uranproduzent und somit Konkurrent von Cameco um den riesigen US-Absatzmarkt. Auf ein Einjahressicht legte das Unternehmen famose 190% zu. Energy Fuels betreibt drei der wichtigsten amerikanischen Uranproduktionsanlagen, darunter befinden sich auch... Die einzige konventionelle Uranmühle in den ganzen USA, welche es schafft, jährlich 8 Millionen Pfund Uran zu verarbeiten. Energy Fuels hat sich auch auf die Gewinnung und Produktion von Vanadium spezialisiert, welches unter anderem als Hüllwerkstoff für Kernbrennstoffe oder für die Produktion von Stahlanwendung findet. Das Unternehmen hat zuletzt eine Kapitalerhöhung vorgenommen, sodass die Finanzierung zum Nachteil natürlich der Aktienverwässerung und somit zum Nachteil der Aktionäre allerdings den Vorteil bietet, dass Energy Fuels nun Finanzierung ohne zusätzliche Fremdkapitalkosten vornehmen kann. Ja, weitere Risiken des Unternehmens ist der zeitweilig stark abgeflachte Umsatz und natürlich die mangelnde Profitabilität. Auch ein Überhang an Insiderverkäufen in letzter Zeit im letzten Quartal ist hier als Risikoindikator in die Bewertung mit einzubeziehen. Positiv sind allerdings die Wachstumsaussichten mit einem prognostizierten Umsatzwachstum von 200% pro Jahr. Kommen wir nun zu Uranium Energy. Dabei handelt es sich um ein kleines US-amerikanisches Unternehmen, welches neben der Uranförderung auch mit der Exploration von Minen und dann der Verarbeitung von Uran beschäftigt ist. Das Unternehmen ist vornehmend in Texas und New Mexico tätig, operiert allerdings auch in Paraguay und Kanada. Um sich gegen schwankende Uranpreise abzusichern, ist das Unternehmen auch im Bereich Titan aktiv und in Südamerika betreibt Uranium Energy auf 70.000 Hektar auch ein Platin-Projekt, also baut Platin in eigene Minen ab. Die Risiken der Aktie bestehen darin, dass das Unternehmen nach wie vor noch nicht profitabel ist. Nach der starken Einjahresrallye mit über 100% Kursrendite erfolgte dann im letzten Quartal ja, ein ein wenig an Insiderverkäufen und das Unternehmen hat ihre Aktien durch eine Kapitalerhöhung zuletzt verwässert, dafür allerdings erst einmal die nötige Finanzierungskraft, ohne von neuen Fremdkapitalkosten belastet zu werden. Als letzte Aktie habe ich Dennison Mines auf meiner Liste, fundamental sieht die Aktie nicht sehr bezaubernd aus und ich wollte allerdings allen Penny Stock Fans diese kanadische Minengesellschaft nicht vorenthalten. Dennison Mines ist im Bereich der Uranförderung und Produktion tätig, anders als Cameco liegt der Schwerpunkt der Firma jedoch in Kanada. Das Abbaugebiet liegt im Norden von Saskatchewan. Kommen wir nun zum allumfassenden Fazit. Mein persönlicher Favorit der fünf vorgestellten Uranaktien ist Casatopom, dicht gefolgt von Cameco. Beide Unternehmen stechen für mich damit heraus, dass sie neben der Uranproduktion und Verarbeitung auch Tätigkeiten im Bereich der Kernenergie leisten und somit ein diversifizierteres Leistungsportfolio aufweisen. Wer sich mit keiner der fünf Aktien so richtig anfreunden kann, der hat mit dem Horizon Global Uranium Index ETF die Möglichkeit in den gesamten Markt zu investieren. Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere Informationen und informative Sektoranalysen und Aktienvorstellungen nicht verpassen willst, dann würde ich mich über ein Investment in diesen Kanal in Form von Likes, Kommentaren und Abos freuen. Und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, viel Erfolg an der Börse und ciao.